Schlechte Erfahrungen äh, habe ich zum Glück bisher noch nicht äh, in der extremen Form gemacht, äh, sondern eher, äh, ich sage einmal, in Enttäuschung. Ähm, Beispiel, ähm, man ist auf einer Tagung, lernt spannende Leute kennen, die gute Beiträge auf einer Podiumsdiskussion haben oder auch in persönlichen Gesprächen. Mensch, die könnte man auf Twitter ja mal aufsuchen und uh, man folgt ihnen und merkt nach ein, zwei Tagen, uh, die produzieren also sehr viel eine Schwemme an Tweets, die mir einfach zu viel ist und uh, wo uh, zu viel Insiderwissen oder manchmal auch zu viele Belanglosigkeiten dabei sind. Uh, das sind eigentlich uh, so negative Auswirkungen. Also die Zeit die, äh, sage ich mal, dann doch ins Land geht, äh, wenn man bestimmte äh, Dienste nutzt und dann vielleicht doch enttäuscht wird eher.